man oh, kommt ja dran. sogar rein schön hi grüßt euch so. hi Stellt jetzt auf privat haha gut right. ich wär ready okay ich denke ja. mal das braucht auch äh, nicht groß erklärt zu werden die leute werden es dann schon verstehen wenn es losgeht ja sieht man ja eigentlich okay auf ein Abenteuer die Herren na dann los jetzt okay. ja okay wow das <lacht> Andreas das war, hat er. Jetzt, das war jetzt schnell. Okay. Ganz wild. Herr Oliver, du kannst eine Straße machen. You're 6, on your 5, way. Ja. Warte mal. Du kannst auch 6 sammeln. 2, 5, 4. Ich brauche eine 3. Du wolltest noch eine 3, ja. Yes. Yes. du kriegst sogar die 3! <lacht> <lacht> oh Gott, ich wollte kleinen Tonnen. Große, große. Was soll das jetzt? <lacht> ja, Sabina, du hast das schon. <lacht> Ja, Dann nehme ich das. Mit ja. geschenkten Gaul schaue ich nicht ins Maul, ne? Ach komm schon! Das Ach, lecker hier. Pfeil schon vorgelegt bekommen. <lacht> no, das das sieht Ich mich aber auch dran. Das schmeckt doch schon wieder. Oh fuck, das schmeckt doch schon wieder. OH NEIN! <lacht> fucking go! Fucking... <lacht> <lacht> Perfekt. Klasse. Was war jetzt? Ich weiß gar mit... nicht, dass man mit 51 Punkten holen kann. Ist egal, wie, welche. Kniffel ist Kniffel. Ach so. Toll. Ich dachte, ich würde 10er okay. dann oder so. Ich dachte immer, <lacht> weil, weil mein erstes Kniffeln war ja mal 5 immer. Nur Frage. die 5er-Zahl gewesen. Ich hab gedacht, okay, es wird wohl mit mal 10 verrechnet. Aber ich wusste nicht, dass das dieselbe Zahl wird. Ja, nee, weil ja wack, wenn es einfach ja. nur mal 10 gerechnet würde. Ich dachte. <lacht> Ich dachte, halt nicht so, so geil. Ich dachte halt, die sechste Fünfen. Ich dachte, das ist so das Beste, was sie hin kannst. Hab ich mir immer gesagt. Gehabt. Oliver, tu Sachen. <lacht> ich will die Fünfen. Lass ja. sie dir schmecken, das wird doch schon. <lacht> ich hab schon noch ein paar. Was ist <lacht> los? <lacht> Fucking Eins, <lacht> zwei, drei, versuch mal. Alle. <lacht> Toll. Was, ah, was mache ich jetzt damit? Was mache ich damit? Was macht man damit? 2 Eintrag, okay. Das ist genau das, was ich tue. Äh, fünf habe ich schon. Gib mir mehr. Nein. Shit. <lacht> ja, gute Chance. Ja. Oh, 69 Andreas, <lacht> I see. <lacht> nice. Wisp. Uh, Oder oh, holt sich doch gleich noch eine Straße, erzähl mir nichts. <lacht> Moment. Er bräuchte doch eine 3, das wäre gut. Eine 3, weiß ich. Kann die von weglassen? Ja. Ach du Fuck! Warte mal, ich hatte viel. Ja. Was war denn ja, ja. passiert gewesen? Da waren viele Vieren. Das wirst du <lacht> später auf der Aufnahme sehen, es waren viele Vieren. Ich hätte drei mal hören können, oder? Wahrscheinlich. Lündesens. Ja. <lacht> <lacht> oh nö. <nein. lacht> <Wenn lacht> diese Feind, diese Agonie. Oh nein. War doch wieder scheiße ich damit, habe, ich, so. halt, ich hatte halt auch kurz oh merk gehabt, dass da irgendwas war. <lacht> <lacht> ah, nein, Was mache Holy ich denn damit shit. jetzt? Ich glaub oh, mich um den. Ein bessere Vierer Kriege ich nicht, den nehme ich. Den nehme ich. Oh, äh, große Straße. <lacht> Ach komm, oh, leck mich doch! <lacht> Andreas lässt sich schon wieder die Würfel schmecken. Was für ein Genuss! Ah, was für ein Genuss! Rolltreppen, Rolltreppen! Oh mein Roll? Gott, das sind Rolltreppen! Rolltreppen. <lacht> das sind Rolltreppen! Ich kann Rolltreppen! Wir können nochmal gambeln. Ah, Rolltreppen! wir ah, nicht ah. mit! Wisst dem schmeckt das einfach. Was für ein Genuss! Ach so. ähm. Was soll denn das jetzt? Ich will äh, ich eine Straße, oh. will, ich will ich eine Chance bekommen. Zwei, drei, vier, ja klar. Äh, naja. Hm. Ach, hm. Mann. <lacht> äh, nicht so lecker. Ich fühle mich ekelhaft. Gleich gemein würde ich sagen, bist du auch. Aber so gemein sind wir nicht. Natürlich, du hast es auch gerade nicht gesagt. Ich doch nicht. Ach komm, du weißt. Hm. Das war jetzt. 2, 3, 4. Schön, dass ich die jetzt habe. Nein. die fucking du. Krieg ich auch. Nein, das will ich nicht. Nehm ich. Nee, nehme ich. Nein, nehme ich. Nein, nehme 3, 4. Rein werden's nicht, denk ich mal. 3, 4, 5, 5. Nö, es war ein Rolltreppen. Ich hab eine kleine Straße. Alles. Oh, ja, ich gesehen. Oh. Okay. oh Ihr fahrt alle mit Rolltreppen hier. Was war jetzt ja. mit der Schmunze? Wir lieben diese Art von Scheiße. Mobilität. Äh, ich hab's kleiner gemacht, als es hätte sein so müssen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Warte. Drei, 3, drei, okay, was war äh, Nö. Ähm, Kann ich das nicht mal haben? Fünf, nein, 1, 1. Äh. gib mir 6. Was ist mit dir? Äh. Mm, das ist auch nicht so gut, scheiße. Äh. Äh, ähm... Wenig gut. Ja, 6. Ja, das ist ja gar nicht. Na wohl. Die vier. Du meinst die vier? Oh. Oh, ja, doch. 1, 2, 3, 4. Bekomme ich auch was dafür? Nein. Nein. Äh, Fünn. Fünn. Fünn. Ich kenne keine mehr. Ich, ich habe auch so. schon... <lacht> ich habe ja hab nicht gesehen, dass du einen dritten Wurf gemacht hast. Oh, Zweier gewürzt. Ja Zweier, ja, jawohl. Ach komm. Oh no. no. <lacht> <lacht> <lacht> Diese andere oh, das Panik! Was so sind diese niedrigen Dreier und Vierer? Das ist... Ah, ah, ah. Ey. Besser, besser als gar keine Vierer, könnte man am schlimmsten versagen. Ich will den Fünfer, Ickes? Oder den Dreier? Willst du das? <lacht> Bist du sicher, du willst Irgendwas das? Irgendwas sagen wir, dass ich Fünf nehmen soll. Schlechtes Gewissen schon. <lacht> ah! Oh mein <my> Gott! <lacht> Erst mal dahin tun. <lacht> <lacht> Dieser Pain. Ja, spontan. Mach dahin komm. Ach Gott sei Dank. Gott <lacht> ja, sei Dank, die Scheiße. Gott ja, sei Dank. Was soll ich damit? Nichts. Das ist der Plan. Nichts. Ach komm jetzt. Nein. Mann. <lacht> ich krieg keinen Bonus. Sad. Ja, ich hab auch 8 Punkte. <lacht> <lacht> 8, Junge, 8! Ja, bei dir kommt halt doch alles. Na, ja, alles ist nicht so aus. Ich hab mich schlecht bemüht, ne? Uh, ja, nämlich... ich. hätte schon gern Kniffel eigentlich. Ja, das wäre schon ziemlich nice, ne? 2, 4, 5, 6, ja, ja. Die Strategie, Leute. Jetzt raste ich aus, jetzt hol ich mir mal Kniffel. Oh ja, gib mir mehr Sechser, Junge, gib mir noch mehr oh Sechser. Sechs Panik. <lacht> Ballknüppel. Und oh, die Sechs, das sind die Sechser, die du vermisst hast, Andreas! Die hat er jetzt! Ja, toll, ich schloss <lacht> gerade. Oh mein oh, fucking ah. Gott! Ich war fast in die Unsterblichkeit gewesen. Was soll ich denn damit?! Was soll Der denn links. das? Du toll. kannst die Vierer nehmen. Das ist echt nicht knusprig so. Ich sehe schon, ich komme auch auf keinen Bonus. Ey, selbst wenn ich jetzt 30 Punkte mit den 6ern kriegen würde, ich würde auf keine hohe Punkte machen. Es geht nicht. Hm. Diese Vierer, dieser Vierer ist so niedrig, unglaublich. ist Dass niedrig so mein fucking Gott! Reide dich! Okay. Hau ab. Runter von meinem Land! Er was sagt mir die ganze Zeit? Komm, es muss noch ein... Oh, stimmt, ich hab über 60 Punkten. Ich hab bloß 104. Ach, leg doch. Ja. Link 63 <lacht> Punkte hat er passiert. Soll ich jetzt hier ja. einfach noch einen Dreier mit Einsern machen? Oh, Na klar. Immer. Na ja, komm, von mir aus. Du <lacht> so hast sogar so einen Dreier mit Einsern bekommen, ist Alter. Okay, jetzt kann ich nur so... Junge, okay, so ich sterbe so ja. Training, halt <lacht> es kann nicht schlimmer werden. Das geht nicht. Hm. Link Balls. <lacht> oh, bruh. Das ist Oli Olli hat uns einfach abgezogen mit seinem fucking Kniffel. Das war mit der ja. besten Runde, die ich hatte. Und die haben auf Video freudig. <lacht> <lacht> wollen wir noch eine Runde dranhängen als eine separate Aufnahme oder wollen wir einfach schon Schluss machen? Ja, oder wenn du halt das Ganze irgendwie kürzer schneiden solltest, dann bist du ja 2 in 1 fallen. Deswegen, aber ich denke, ich werde doch nicht viel wegschneiden. Einfach nur für ja. den Move. Aber wir können noch eine machen. Wäre ich auch für. No. Dann starten wir. Ja, ja, easy. Easy. Ja, okay. <lacht> oh no. <lacht> <lacht> dieser andere Schmerz. Oh Gott, dieser andere Schmerz! Oh nein! Hey Moment! Was will ich jetzt machen? Wenn ich Moment, bitte, dass wir das so das Falsche Bild. <lacht> <lacht> wir sind ja keine Freunde! 3 und 2 Sechsner? Wiederum würde ich auch gleich gleich. Du könntest einfach direkt schon 2 plus 3 machen, wenn du ganz wild bist. Wenn du das wolltest. Oder du sammelst 6 oder 3 oder was auch immer. Hä, hä, wie mit 2 plus 2? Nein, das ist 3 plus 2 da unten. Du brauchst ja 3 gleich und 2 gleichen Würfel. Ach so! Oh mein yep. Gott, ich hab ich ja gar nicht mehr gehabt. Olli, was ist mit dir? Fuck! Fuck! Alles traut mir eine schmackhafte Chance. So. so. was geht denn hier ab? Was mache ich damit? Oh mein fucking Gott! Oh mein fucking <lacht> Gott! Was soll das? Haben wir glaub Ah! Das die Sechs nicht gebraucht hätte! Oh nein, <lacht> Okay, Moment, jetzt. Leg mal! <lacht> heute. Aber das sind halt drei Sechsen. Ah, okay. <lacht> hört sich nicht, hört sich ja auch wenig an. Das ist schon wieder das gleiche, was Oli <lacht> gerade hatte: zwei Sechsen, zwei Dreien. Das ist genau das, was er wollte. Hatte. <lacht> Nur der andere. Das, das würde ich provozieren. Okay. Das hatte ich jetzt einfach provoziert, das Spiel. Schön. Also, ich hätte also es auch verstanden, wenn das Spiel jetzt nicht gegönnt hätte. Was ist denn das, Sio? <lacht> Was ist denn hier los? Okay, nehm ich den Dreier. Ich nehm den Dreier. Ich wollte schon immer einen Dreier. Hier sind die Sechsen. Du kannst jetzt ich auch aber den Dreier nehmen. Klar. Ich nehm den Dreier, ich will ihn sicher haben. <lacht> Leben wird einfach nicht besser. Das ist. So das Leben ist so schwer geworden. <lacht> Über die Jahre. Ich brauche. beide einfach wirklich 48 Punkte. Ich brauch. What? Das ist mir grad mal. <lacht> Bitte eine 3? Nein. 3? Nein. Schade. nein. Schade. Computer sagt nein, Olli. Computer sagt nein. Ich oh mein Gott. Ein. Was soll denn das jetzt? Pass auf, ich mach genau das Falsche. Ich mache genau das Falsche. 2, 3, 4... Vielleicht noch. Hm. Schade. Ich habe mich stets bemüht. Nein. Ich habe nicht mal die kleine Straße zusammen... Ach oh man, ich hab's verkackt. Na ja, gut, okay. Schätze 1 sind sie nicht so wichtig. Äh, Gib mir. 2, 3, 4, ach, 2, 3, 4, 5, kleine Straße, warum. Wow. Dieses Legs? Große Straße. Leg mal! Boah, wow. ich, ich wünschte, das wäre auch immer nicht so schnell. Du könntest <lacht> einfach schon wieder so ein 2 plus 3 machen. Ja, ich wollte wollt gerade sagen, ich kriege hier nur noch solche Vorlagen. Was soll denn das ich jetzt? 5, 4. So, ne. Na komm, für ein kleines Machbar. So. Na, kleiner so. hast du schon mal. Jetzt könntest Wenn du die noch. Die große? Uh, oh, Ach, kommt ist cool. schon! Danke! Er sagt wieder, du hast die kleine zusammen. Oh. Ligma, ne. <lacht> komm, probier noch die große, ja. Oh mein Gott. <lacht> Wir haben alle in der gleichen Runde die große gemacht, kann das sein? Keine Ahnung. Ich hab hier so auf Oh mein fucking Ligma. Das ist doch. <lacht> Schön, wir bewegen uns so ungefähr gleich bis gar nicht fort. Ja. Toll. Sabina, ihr habt zwar einen Punkt Unterschied. Toll! <lacht> <lacht> Weil er oben einen eingetragen hat, ganz Ja. <lacht> oh, das ist ja unbefriedigend. Ja, scheiß auf die Firma. Fuck. Hm, nö, äh, äh. Ich hätte nur eine. <lacht> nicht mal das kann ich haben! Gute Zwölfer, ähm, guter Zwölfer oben. Ich habe mich stets bemüht. 3, 4, 5, 6, leck mich! Ich brauch das, gib das her! Nein! Mann! 3, 4, Ey! Oh nein! Let's fucking go! Pain. Ich hoffe, man hört die Katze jetzt nicht knuspern. Die knuspert sich hier ja gerade einen ab. Gute Frage. 3, 4, 6. Fucking Knippel. Das Drei, vier, sechs, ist ja alles scheiße, man. Ja, alles Mist, ja. Äh. Oh Gott. Ah, Diesen ja. Netz. Ich will nicht Du noch, noch den Zweier wegmachen. Ja, das war jetzt doch gerade mein Gedanke. Ich hab schon 4er. Ich sammle mehr 4 <lacht> Ich krieg oh, mehr Vierer. Aaaah! <lacht> nein! <lacht> das kann ich nicht gemacht! Was für oh mein. Nämlich hat den Strick. Was uh, okay. soll's? <lacht> oh nein! Okay. <lacht> okay. <lacht> um, Panik. Ja, ich weg. Wurf zum Prinz. Ey, 15.10, oh da freue ich mich. Oh, ich, hab <lacht> <nicht>. <lacht> ich hab die ganzen ausgegeben. Aua. Ja, Pain. Oh. Na, 4, ja äb, doch. Ja, doch. Äh, oh, äh. oh Straße. <lacht> <lacht> Lisp. Äh, 3 auch. Geben 3 Mehr. Nein. Hm. Nein, ich wollte... Oh, fuck! Was hast du getan? Ich oh, nein, halt du... Ah. Oh. Das, das war's dann wohl wahrscheinlich mit deinem Bonus, ne? So. Fuck! Das ist ja. Sagt. Äh, Richtig. Goddammit. Das lustig. Warte, warte mal, seit wann hat Andi Kniffel? Andreas hatte, <lacht> Andi hatte vorhin einen Kniffel mit 4 Was ironisch Was? ist, der letzte hat er bei 4 einfach 0 eingetragen. Ach so. Hat sich komplett gefickt, der Bull. Okay. 6, 5, 4. 3. Vielleicht kann ich mit dem Kniffel immerhin so ein bisschen den Fehler mit der 4 entschuldigen. Oder, pass auf, du lässt es einfach! Oder ich verlasse es! Äh. What the fuck? Warum denn? Du hattest vorhin schon Kniffel mit 4 und der kam einfach. Ich habe hab noch gar nicht gewürfelt, das kam so raus. Das, das war's, anti-cheatete Videogames, Alter. Und, und, und ich, hatte Der mich. Woche, ich hatte noch letzte Runde gesagt, hab, tja, ich möchte jetzt einen Kniffelzug einfach vorgelegt bekommen. <lacht> Andreas hat ihn einfach bekommen, den du dir gewünscht hast. Da hast du immer unsere hohen Zahlen. Das ich ist ich sch jetzt. Das ist wirklich. Beschwer dich ja nicht, Olli. Beschwer dich ja nicht. Du kriegst Zahlen, die du gebrauchen kannst. Das Spiel hat sich auch einfach so gedacht, ah, du, das mit der Vier, das ist schon schade, ne? Ja, du bekommst eine Entschädigung. Ich find's lustig, wie ich oben quasi meinen Geburtstag äh, mit der Zeile 5 habe, ne? In der Zeile 5. Andi hat die 15, <lacht> Olli hat die 10 und äh, ich habe aber die 20. 15.10.2002. .200 mit 2000 <lacht> am Start. Perfekt. Oh, hat sich ja einfach ein gebildet. Ziel, Mach um, Sachen. 6er. Äh... Mir ist jetzt so groß nach Lingma, Alter. Ich will doch einfach nur ein Fackelknüppel. Ich so fuck. glücklich. Ähm... Keine äh, Chance. Ach komm schon. Was für ein Gott! Ey, komm. Ali, du kriegst sie jetzt auch noch. Komm, hau raus. Ich wollte schon weinen. Ich wollte schon weinen. Hey, ich leg den Knüppel weg. <lacht> es, wird, es wird Zeit, das Handtuch zu werfen. Ich trau das den musst eins du nicht. In der nächsten Runde bestimmt bereuen. Ich weiß. <lacht> Was sag mir, ich werd's bereuen, aber. Ich bereue eben jetzt schon. Das Spiel war, dass ich einsammeln, dann sammle ich auch eins. <lacht> Oder dreien. Hä? Mein Leg. Mein Dein Leg, Leg muss wegen. Dein Legma-Bolt. Mein Legma. Legma. <lacht> Andreas! Andreas! Das war nicht meine! Das war, das war ich gewesen. Oh mein Gott, ich wollte mich schon beschweren. So. Ich will mich das schon wieder ganz beschweren. Ruhig, ganz ruhig, Brauner. Äh, fuck. <lacht> <lacht> <lacht> ich wollte die mehr Das Spiel will aber, dass du sie nimmst. <lacht> Und dich. <das stetig. lacht> oh fucking Gott, was hast du? <lacht> Ich sag auch noch, ich untersteh muss, dich und du tust es! Ich, ich muss aber scheinbar trotzdem mal streichen. wie, wie viel hätte man bekommen danach? Hätte ich... ich konnte, Ah, ich konnte nichts machen, der hat dich gezählt! Der hat dich gezählt! Was? Ja... Der hat dich gezählt! Hättest du noch mal auf Knüffel draufklicken können? Einfach Nein, noch Nein, das, das Ding ist, das Ding ist, ich glaube, das Problem ist, man hätte unten irgendwas ausfüllen müssen. Bruder. Oh Mann. Der hat nicht gezählt. <lacht> oh Mann, ich... Toll, ich hab zu wenig für den Bonus. Yay. Yeah. Ich, ich eine sechsmal da drin. <lacht> <lacht> so, das hat er gewonnen. Fucking das war einfach die größte Scheiße, die ich meinem Leben beobachtet habe. Ich will mich nicht beschweren, aber ich hab den letzten ernsthaft nicht gekriegt, weil äh. ich nicht frei war. Ich hab auch noch gesagt, du ne und du hast es bekommen. Du kleiner Kekko. <lacht> das gibt's doch nicht. Waren das jetzt drei Kniffel? Waren das drei ja. oder zwei Waren Waren's drei? Drei. Ah. Botz. Ja, drei, ja drei, einmal drei, drei, hast du die 4 gewürfelt, dann hast du die 4 bekommen und jetzt hast du die 5 noch bekommen. <lacht> Komm, noch eine Runde. Ich will sehen, ob Andreas jetzt noch einen Knüffel mit 6ern schafft, sonst bin ich beleidigt. Was? das du noch mehr? Das will ich jetzt Meine. sehen. Einfach für den Schmerz. Nimmst du das auch. Ich lass gerade einfach nur mitlaufen und sehe dann, was ich verwende am Ende. Das okay. werden uns. Drauf geschissen. Ich werde schon sehen, was gut passt. Aber ich denke mal, die ersten beiden Runden werden höchstwahrscheinlich so oder so. Hose Straße. Fick dich. <lacht> Fick dich. <lacht> Aber richtig. Mann. Ich brauche eine 3. Na! du Na! Ihr Eiercrawler, ihr Eiercrawler, alles an uns. Oh Arschlecken, aber richtig. <lacht> Leckt mich doch am Säckler. Nein! Nein! Ich wollte die drei jetzt. Sabina. <lacht> Den sind mit scheiße Scheiß, ich krieg's nicht weißt hin! Du, oh Gott. Muss, ich meine, ich will jetzt keinen, äh, den Finger zeigen, aber du wolltest... <lacht> du, du... kleiner King. Du fritten Fick hast sie jetzt verstehen! Ja, ihr habt euch verschworen! Ihr habt euch mit der Kniffelseite verschworen, ihr habt mich verflucht. ich mein <lacht> Ja, na klar, wir haben... <lacht> <das> <lacht> Ihr habt Kniffel bezahlt, um mich zu bescheißen. Ihr habt Kniffel bezahlt. Ja, einfach Modell, Leute. Wir sitzen am Tisch 3 oder 1. Ich bin mir Unendliches Glück für 1 und 2 anstellen. <lacht> Aber 3 darf nichts kriegen. 3 muss verscheißen auf Mit allen Ebenen. Du könntest dir wohl ausholen. Mach dein 2-3, Olli. Mach dein 2-3. Ich wollte fragen, ist die Punktzahl immer gleich? Ja. Ja. 2-3 immer. Okay. Ah. Also hab ich noch geschafft. Immerhin, immerhin das funktioniert. Jesus Christus. Oh Gott. Was? Das bringt mir alles nichts. Hol doch noch ne Straße. Ich hol hier 6er. Ähm, oh fucking Gott. 6, 5, 4, 2, warte mal. Ich brauch ne 3. Danke. Natürlich kriegst du die 3. Das... Oh mein fucking <lacht> Gott! Los, <lacht> <lacht> gib dir Holly, gib mir. <lacht> Warum hier? Ja? Warum? Warum? Oh. Hau rein! Nein, nein! So ah. Das hat mich jetzt gerade irgendwie beruhigt, also. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Raus hier! Die, zwei, die sind strong. Sabina, du musst alle Runden verwenden. Für das Video. Ja, ich weine schon, keine Sorge. <lacht> Echt? Nicht mal das kann ich haben! Nicht mal das! Oh fucking. Also, oh, ah. oh nein! Yes. Und so ein Kniffel mit 600 Oh nein! Du hast es so gewollt! <lacht> ich geh ein! Nicht, ich war Ich sein. bin selten so gefickt worden von Würfeln! Oh, Mann, ich kleine ey, Straße. Ey, ich habe eine kleine Straße! <lacht> <lacht> ich war mal glücklich in meinem Leben! Ich kann nicht weiter sagen. Das ist schon Nein, wieder eine Straße. Das ist schon. Ich hänge einfach noch auf bei 48 und es sind über 100. Ach du. Komm, gib mir mal ein paar Sechsen. Nein, hau ab. Hau ab. Raus hier. Ja, ich meine. Meine Lungen kommen gerade mal neben dir und. Frag nicht, wie das geht. Oh. oh, Geht das jetzt den ganzen Abend so weiter? Oh Gott! <lacht> oh, was will ich denn machen? Halt oh. ja dein Maul! Halt! Einmal? Halt ja dein Maul! Tust oh. dich! natürlich mehr, so ein, oh. mehr so Halt die Fresse! Und da steh <lacht> ich! <lacht> ich will's gar war. nicht sehen! Das wäre auch ziemlich insane gewesen! Das wäre crazy. Wetten, das krieg ich nicht. Nein, ich, ich traue der Sache oh. nicht. Pass auf, jetzt würd' ich wahrscheinlich die Straße bekommen, aber ich sammel jetzt Vieren. Und was bekomme ich? Das hier. Du könntest... na, überlegst ja. <lacht> Damit ist der Bonus eigentlich auch schon für mich durch. Was soll das jetzt? Warte mal, ich denke, ja. Das war ja. Halt ja dein Maul. Halt einfach dein Maul. Halt einfach dein F Halt einfach die Fresse. <lacht> oh Mann. Da hast du Spaß. Ja, richtig großen. Danke. Danke der Nachfrage. Bitte immer gern. Was für ein Genuss. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das umschreiben soll. Was mache ich hiermit? Was mach ich damit? Glücklich werden schon mal nicht. Ach guck mal, ich hab einen oh, Scholzprogramm. Okay. <lacht> Was soll das denn jetzt? Untersteh dich. <lacht> Okay. Gott sei Dank, Gott sei okay. Dank, <lacht> Gott sei fucking Dank. <lacht> oh ja. <Ollie. lacht> ich muss kurz überlegen. Ich bin gerade wirklich so SpongeBob. Rolltreppen, Rolltreppen. Rale. Ich werde die sechsen. <lacht> <lacht> <lacht> oh. <Meine lacht> Einmal Glück im Leben haben. Ja. Boah, ich muss was trinken. Oh Mann. <lacht> But... oh, do this. Ich beim Dürfen irgendwas kriegen, was ich. What?! Der hat mir die. Der hat einfach beide Würfe auf einmal gemacht. Ohne dass ich da irgendwie ja, groß Anteil hab, hatte. Ich hab's gerade gesehen. Du könntest auch den Dreier machen. Ja, ich glaub darauf wird es auch hinauslaufen. Da ist auch Dreier, was hat das jetzt? <lacht> Zeichen. Nichts. Zeig's doch. Na, sagst du? Nein, nein. Hör <lacht> Nein, ich will nicht mehr. Na, so, Nee! <Nein>. so, <lacht> Na, <lacht> das ist doch ein ich, ich leg mich in den Keller und weine. <lacht> <lacht> <lacht> oh mein fucking Gott. Wow. <lacht> Was soll denn das, das jetzt? Das wäre sehr insane gewesen für den 3 plus also, Du kannst die fünfer machen, yeah. das ist auch gut. Aber das ist eine Chance, eine gute. Eine mega Chance. Ja, die, die Chance, die lasse ich mir auch wirklich nicht verge-entgehen. Äh, <lacht> Was soll ich mit <lacht> dem Scheiß jetzt anfangen? <lacht> <lacht> Tralali, tralala. Das ist. Nichts. Einfach nichts <lacht> quasi. Das ist einfach Bullshit, was soll ich damit? Oh, Küppung, sag so. Okay. Verpiss dich. Ah, Tracht die zwei ja, einen verpiss dich. <lacht> hm. Ich hätte Echt? vorhin einen so guten Dreier gehabt, aber ich habe die Null da jetzt stehen bei der 2. <lacht> <lacht> mein Leid, es geht gar Grenze. <lacht> ich sag's erneut so wieder, du musst nachher alle laufen. <lacht> machen. ich auch, ich kann nichts gebrauchen. Nichts! Ich sehe es genau, wenn ich den Kniffel jetzt eintrage, dann kriege ich nichts! Nichts! Ich. <lacht> Ich will den Kniffel nicht auffahren, ich weiß genau, wo mich das hinbringt. Weißt du was, ich mach's und ich werde weinen, ich weiß es. Ich werde weinen. Oh nein, also das nicht. Ich bin ziemlich sicher eigentlich. Scheiße. Ich bin ziemlich sicher. Fuck, ähm, Fior. Äh. ich könnte Fior natürlich ein bisschen... Ich will... Bist Okay. <lacht> Pain. Ich will nicht mehr. Ich, ich will weiß nicht was. mehr. Krieg ich vielleicht wenigstens den 2-3? Wahrscheinlich nicht. <lacht> das Leben ist so schwer geworden in den letzten Tagen. OMA! <lacht> was? Weißt du, aber ich kann keine 3er Weißt du was, ich ich mach jetzt. Komm, ich brauche einen 4er. Okay. Äh... <lacht> das ist doch zum Jugo-Hunde-Krieg. So. Wenn ich, ich jetzt noch einen Kniffel kriege und den ich bekomme, <lacht> dann heule ich mit doch wieder. <lacht> dann heulen wir immerhin gemeinsam. Ja. Ich brauche nur eine 2 oder eine 4er. Gemeinsam heulen das doch hier am besten. Nur eine Zwei oder eine Vier. Zwei oder Vier! Komm schon! Ah! Oh mein Gott! Nicht mal das kann ich haben! Das Spiel mag ich Ich krieg keine Vier. Alter. Das ist der Vorführeffekt. Selbst wenn ich normalerweise gut bin, das wird niemand erfahren. Tatsächlich. <lacht> äh. ja, das wird niemand erfahren, shit. Okay. Immerhin, ich kann den Titel schreiben, ich hab geweint. Das, ich bin Aber so kurz davor, wenn, vielleicht weine ich einfach. nachher... ...bis zu dieser Passage geguckt haben sollten? Wie sollen mir bitte glauben. Sabina zieht mich normalerweise über den Tisch. <lacht> ich bin normalerweise auch ein gnadloser Schummler. Äh... So, ich äh du so. hast ja. ja. Weiß. Ich nehme das einfach mal mit, weil schlimmer kann es nicht werden. <lacht> Pass auf, wenn ich die Aufnahme jetzt stoppen würde, dann weiß ich genau, wie das enden würde, weil dann wird's plötzlich <lacht> nicht gut laufen. Ich weiß es. <lacht> Kriegst du einen vierer hin? Oli. I believe in you. Mit einem? Ich-, ich freue mich wenigstens für andere, so. <lacht> Ich korrigiere mich, ich freue mich nicht für andere! <lacht> <lacht> ich will eigentlich nicht reden, aber ich muss herausfinden. Okay. <lacht> Gott sei Dank. Sorry, das aber das hätte, das hätte ich dir jetzt echt nicht gegönnt. Nicht hätte, bei dem Unglück, Junge. Ich hätte also, das auch nicht bekommen. Du hattest da eins und zwei, eine drei und eine, vier. Ha, <lacht> 15. Ne, komm, auch 15. 183, so schlecht war ich schon lange nicht mehr. Gut, an dieser <lacht> Stelle lassen wir uns mein, äh, mein Leid, das auf Video aufgenommen wird, beenden und vielleicht einfach so noch eine Runde spielen. Ich werde es wahrscheinlich so, wie es kommt, alle drei Runden hochladen und... Äh, ja, ich äh, war selten so schlecht in irgendetwas. Gut! <lacht> <lacht> noch irgendwas zu sagen, Jungs? Ansonsten werde ich das Leid jetzt einfach beenden. <lacht> ich habe das Glück meines Lebens gehabt. Und jetzt... Ab heute, just ab diesem Moment, wird es für die nächsten Jahre aufgebraucht sein. <lacht> Olli, du noch was zu sagen? Also, nach dieser... Nach diesen schönen Zitaten und so weiter kann ich ja gar nichts mehr übertopfen. Es hat mir Spaß gemacht. Das ist sehr ja. schön. Das war nice. Ja, meine Beerdigung war dann scheinbar wenigstens unterhaltsam, aber gut. <lacht> Tschüss, I. Tschüss. Oh...